Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of The Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir in nordopolika wieder angekommen und ja, Flint-Truppe. So wie es ausschaut, hat uns irgendwie, weiß nicht, den Berg hier blockiert, aber wir sind da voll durchgekommen. Also relativ sehr, sehr, sehr chillig, war überhaupt kein Problem und ja, ich habe hier Offscreen nach dem letzten Part ein bisschen die Shops durchwüstet und habe mir eine ganze Menge neue Klamotten hergestellt. Guckt ich mal, was hier alles neu ist. Guckt es euch an, guckt es euch an. Und ja, einige von den Sachen musste ich mich halt entscheiden, was ich herstellen wollte. Zum Beispiel hier. Ich habe nur eine von diesen Basiswaffen. Musste halt ja mich für eine davon entscheiden. Habe dann diese und diese genommen. Einige Sachen kann ich noch herstellen, aber muss ich erstmal die Normalwaffen, die im normalversion davon erstmal komplettieren, so die Fähigkeiten und also was Da war, glaube ich, hier der Fall. Und diesen neuen Säbel, den wir bekommen haben, den wir jetzt Estelle gegeben haben, da konnten wir auch schon hochleveln. Aber ja, ich muss erstmal die ganzen Fähigkeiten hier lernen, bevor ich da mache. Also ja. Ähm, jeder Charakter hat, glaube ich, irgendwas Neues. Ne? Ja. Ich konnte auch ja auch endlich mal hier so Zweitwaffen ihr kaufen, zum Beispiel die hier, die Wehrhand. Äh, für Carol habe ich glaube ich eine ganze Menge neue Sachen, ne? Zwei, drei, ja, drei Sachen. So, okay, Raven ist der Einzige, der nichts Neues hat, glaube ich. Konnte ich glaube ich auch nichts herstellen. Sie hat was Neues, sie hat eine Zweitwaffe, sie hat jetzt dann Sandalen, sie hat auch keine neue, keine neue Lanze oder äh, Stab. Mir ist aufgefallen, Rita hat eine Menge Waffen. Und ja, für sie haben wir auch eine ganze Menge neue Sachen. Äh, das hier ist, glaube ich, eine Anspielung an Test Symphonia mit Genis und seinen Waffen. Ne? Da bilde ich mir halt nur ein. Ja, Repeat hat was Neues. Und es äh, ja, hat auch einen neuen Schild. Und muss doch den Säbel hier Also ja, wir sind erstmal eine Weile, wan, eine, Weile wan, eine Weile lang hier gewappnet. Mit Fähigkeiten lernen. Also was. Und Ja, da wird doch toll, ne? super. Alles klar. Gut, wir sollen hier in der Gaststätte übernachten. Machen wir das mal. Ich hoffe, ich habe Geld dafür. 500 Galt, ich habe nicht so viel Geld. Danke, wir mit 70 sicher, dass ich nicht so viel Geld hatte. Aber okay, sorry, Fortschritt halten. ne? So, und jetzt kommt das Treffen, das wir schon jahrelang warten. ja. Anja, du no パーティー私 No. Okay, jetzt wird es ein bisschen nervig, ich so ein gefühl Hast du die nicht kommen gesehen? wir mal, mal zurück. Ja, sind sie weg. Ja, klar. Hey, ich dachte, wir sollten zu Belios okay. also nicht, wenn war, dass ein Kampf kommt. Ich glaube, er nicht hat einen Kampf jetzt kommt, aber man weiß ja nicht, er hat das Spiel noch nie gespielt. Also, jetzt okay, ist auf jeden Fall eine einschüchternde Atmosphäre. Was geht ab? Das ist jetzt voll und wir haben gewartet. あんたそんな 地を開かない車庫街よりうち das ist Gildo -Gildo. Das. Na gut. Was, was ist denn Jetzt für ein Drama. hier sie ein Vampir, ein Werwolf oder so. Kommen wir deswegen nur. Hey, hey, hey. Kommen wir deswegen nur Vollmond Nacht irgendwie hier ein. Irgendwie sowas, ne? Lager alle von, oh Gott, Lager mit die Spiel. <lacht> mein Gott. Wie hat die, wie, was? Wir haben wir denn von hier oben gehört, wenn die da oben drin war. Was? Mit dem geredet Da <lacht> ja, kommt Zeig sie monster mina idiona na mamono okay tage goukana oshokuji tsukika to kitai shiteta no ni uana to wa ne 罠ベリウス Anta, ja du bist alt. を操るわらわ Stimme mich irgendwie an Freezer, aber. ]すごいのじゃ. Nicht so sehr. So also. <lacht> Don So, so Alter Fuchs, verstehst du? Das ist ein Fuchs. was? ist <lacht> ein ist Das ist Das ein Das ist ein Das ist 黒幕 話したくさて。 待ちさて。 我ら私 so noch Ich merke, er sogar Sandalen an. Das sieht komisch aus. <lacht> <Was ist das? lacht> 鬼ボス。これはカロル君がわがカロルの知り。わがふん。<笑> Na, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, Du also Taka denau, şey! nah, das ist ganz schön selbstbewusst. Winter, Winter sind sie? Hinter sie, <tif> sie her Mein Gott. <laughs> <futter> ja. ich. <futter> ah, Was? <futter> Ok, wir helfen, was das hier ist. Schwachen Menschen habt keine Chance, für mich so klang. Hat. Voll so, ich habe ein paar Waffen zum Hochleveln. Also kommt jetzt gerade nicht so ungelegen, hat ein paar Kämpfe hier sind. Rain, Roggen, was? dann nach Weizen benannt oder was? So, magische Augen muss ich mir holen. Ja, ich weiß, halt Gerste. Ist nach Brotarten. also ist eigentlich Wagen. Äh. Boom. So. Da okay. so, komm mal her. Mitten in der Luft. Ja, und der ist tot, gehe ich direkt zum nächsten. Los. Ja, es ja warten muss, bis die irgendwie fertig sind. So, halber Tod Gott. Hier geblieben. Ah direkt. Bei dem voll hier, ja. hast du keine ahnung was liebes carol so ein neuer ich habe jetzt nicht seins von denen gemerkt ja ja Ach, ja. Göttlicher Wolf. Ja. Komm, zehn Wir sind Stunden lang hier unverwundbar, sind wir aufstehen müssen, ey. Ja, schon wieder. Ach, voll im Mörder daneben, Raven. In die Platte. Dann ist schon wieder beide weg. Oh. jetzt hier rauszukommen. Also, ja, ich habe Brot bekommen. am oh, Schaden. Sonst kommt her Naja, wo du du, du, du kann ich die treffen, wenn ich diesen Angriff mache. Oh, tot da er hat sich noch positioniert aber auf jeden fall noch diesen Angriff machen Oh, da wenn du auch da mein Gott, ist das ein schwert von carol riesig das ist ein so, und ich jetzt mal ich habe gesagt ich will ich nur hier an ja mal komponenten dann blocken? Nee, Block. ich bin gerade da rausgekommen. Oh, mal ja, nein. Oh, oh. war eine ganz schön mächtige truppe wieder ein schwanz bitte was repeat dagegen ich habe ich keinen bock weil es gegen ihn außer gegen den gekämpft vorher wollen und also soweit Ich noch wenn das ist. Also. Okay, hier lang. Und irgendwas. Warte mal, hey. Zum Glück suche ich immer alles ab. schmeiß schon wieder sein Brille weg. Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. so lange zeigt dir, ja wie man kocht. Kebab Sandwich. Ich gebe das jetzt zum Üben. Muss los, wir sehen uns. Ich muss gehen, mein Planet braucht mich also ja zum glück tue ich immer alles hier abchecken ja bestimmt nur für diesen moment hier da irgendwie später keine ahnung dann bin ich gut erstmal mit so einem heilspeichpunkt der wäre jetzt richtig gut Carol, カロル denn hier? Guild-Teams sind Konkurrenz für die Union, also Union Was Job von Union ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich bin Typ. Joto, Was ist denn, Du hast auch gesagt, Don. Ich weiß keine mehr, all diese Leute sind. Ey. schon so lange, als Mal gespielt habe. Also. Was? Der Typ, der Wache gestanden hat, Ja, der der hatte der hat einen Namen. Ja. Ja, jetzt geht's eins auf erstmal alle hier analysieren ich hoffe pp von carol hat irgendwie die gleichen waffen wie doch mal ja alle schön anstellen zum abschlachten pp ein sehr guter fußballspieler glaube ich hat mir jetzt gerade voll so ein Power ranger sound oder irgendwie so was gehört die ich mag habe ich soll ich als erster aber langsam nähern sich aber doch so unser level an ne? vorhin waren sie noch bei 35 letzten aber im letzten, Power. Im letzten äh, ich, mal Proc Top, gehst du mal weg Seid ah. wow. mal gut, fertig Hier auf sie los. jetzt wow, mal ein bisschen auf Abstand, ja? Raven muss mich schon ihre ganze Zeit hier. ruhig, Ah. danke schön für die TP. Bangst. Schneid den Weg, aber was jetzt? auf ja immer auf die Idee kommt die wegrennen zu habe ich kaputt oder die ein Gott Gott wir uns jetzt mal wieder abregen ja das war nuts der Typ der Bodyguard haben oh, wir schon gesagt, ist... du der sie oh, nicht Ach, kongem Kongenme. Aisg a Ach, no Kongen? Na, wäg nee, däo. Yoch, mite mier gäle. Mamonos a Ach, to Magari お、<音楽> oh. <音楽><音楽><音楽> Aber... Hat alles kaputt gemacht. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ich Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ich Das ist das so. Hestel, auf ja total los. Da ja. da ist das Gott, direkt ein Bosskampf auch noch wieder. Okay, da sind Fackeln. Ja, schon gesehen. Ja oder Lampen. Gott, irgendwas mit denen machen. Ich glaub, die malen. Ich oh ging jetzt ja voll auf die Schmutz, ne? Aber ich spiele als Jury, also... Gott. die dinge ausmachen mit Eis oder so. jetzt nicht so aus. Aua! aua, aua. Hey, hier soll ich mich nicht noch vorbereiten, ich wollte den angefangen. Boah, Ich glaube, man der. Geht nicht. bestimmt kaputt gemacht werden, ne? Bewegt sich. Aua, verlangsamen wollte ich gerade sagen. Na, Raven, du brauchen ein paar TP, habe ich so gefühl. Wir haben jetzt auch gar keinen Heiler oder so drin, also... Was? Na, na. kaputt zu machen. Immer noch. Aha. da oh, oh. oh. ja, muss man da irgendwie kaputt machen oder nee, ich bleibe die dinger hier umsonst an ey. Oh, dankeschön man auch irgendwie kaputt machen können ich will wasser angreifen oder irgendwie so was ich habe keinen wasser angriff glaube ich, äh, nur. ich weiß bestimmt Rita haben die irgendwie was sagen oder so machen kann wie ne? überlebt ist ne? Scheint irgendwie, scheint irgendwie nichts zu bringen also dass ich wüsste jedenfalls so hat es der Kampf jetzt irgendwie auch nicht habe ich Gefühl. ja, ja. so gefühlt da er aber ich verstehe irgendwie so eine geheimnisung oder irgendwie so was aber ich weiß schon wieder was zu tun ist also ja machen wir es auf altmodische Weise <lacht> und alle ausgenockt ja, ja ich glaube Raven ah jetzt passiert ja was was okay das machen wir mal Sehe ich mal jetzt gar nicht ein, ey. also ich muss irgendwie weil ich Feuerangriff oder so einsetzen. Äh, Fällt der Zerstörung? Ja, super. Aha, sagt da irgendwas muss man ja machen. Oh, danke, genau, jeden wollte ich. Vielleicht sind alle wieder an, aber sehr, wenn ich jetzt wieder alle anmache, weil die schon wieder aus, ehrlich, und die dahin ist auch schon wieder aus. War letztlich, lass mich die anmachen. mich verarschen, irgendjemand an irgendjemand Objekte werfen. Ich schaffe das, glaube ich, nicht sein ein. Nein, man war. Lass mich doch. Komm schon. Jawohl. Toll. Cool. So. Ich habe keine Dings auf den geworfen. Magisches Auge, aber was soll's. Oh. Oh, ja. Oh, liegt am Boden und nimmt wahrscheinlich voll wenig Schaden, ne? Oh, da gibt es Wenn ich so ein paar fancy sachen hier machen will, ne? Alter! Oh wo... Oh, ja. oh. das ich Irgendwie so wie so ein Hund, im man verfügt, so, so, oh, oh, oh, oh. wie so eine Raube irgendwie. Ich meine, das hätten die gerade <Sie> in <Sie> der <Sie> Luft <Sie> mit Sätze überlebt gibt es jetzt nicht? Oh, nein, doch hier für ich mein Überlimit hier verballer wie blöde. Boah. Ja, okay, ist gut, man. Danke, er hat irgendwie nicht gebracht, aber. Oh. Okay, kommt zurück, Boah, Heilung. Oh, jetzt aber kommt wer nee, Du brichst mir jetzt schon. Das gibt es jetzt nicht. Wer hat ihn jetzt schon wieder am Boden? Gibt keine Güte? Oh, gleich bist weg. Oh ist klar geheim 12 12 schon ich mag dringend eis kälte eine güte ich hätte mal diesen klon von der analysieren sollen oh, soll es 本当何こんな結果になるなんて。ごめん私。私君に邪魔で おなた They're oh, not koalabel guess. Ci. Hold. Min! Sing please! Don't go! Veliius. Bye. This one was <laughs> like支援 at the box in an empty room. This You Okay. War, Wie blauer das? Ich bin wie Menschen? Kein Zweifel, dass der Kerl der ist. Snaow wird es geben. Ich werde es ihm geben. Ich werde es ihm geben. Ich werde es ihm 気象にいるもの also, 今 Squeta Ich verlassen. was? Der ベディウス so, ich こんな mal eins checken. Und zwar... Lass mich raten. 55.000. Ja, nicht Mensch. Aber für eine Kategorie zählt das Viech. Keine Ahnung. Biest, Biest. Ne? Ja, dann hätte ich auch noch analysieren sollen. Ist klar. Ah, was soll es habe ich halt verpasst. da so, müssen wir jetzt eigentlich hin? Ein bisschen Pflichten, aber ja, geht okay, spätestens hier hätte ich den Koch glaube ich getroffen. Ne? Gut, dann gehen wir hoffentlich mal zum Speicherpunkt. Hi, das ist wirklich geschafft? Hoffentlich kann man hier den Part Benden, kann man hier Sachen kaufen. Ich glaube, ich muss ein paar heilklamotten kaufen, ganz schnell. Boom, boom. Kein Trank des Lebens gebraucht, ich meine, also oh, auch magische Augen. Die brauche ich so kochen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Irgendwie beim letzten Mal, glaube ich, äh, kaufen wir uns auch noch ganz schnell was und dann machen wir uns auf Boah. nach Hause. Hoffentlich können wir jetzt hier speichern. Nein, ist ja so von klar wieder. Was steht oh, Wieder so rum? nicht Ich Ich weiß, Ich そう Jüri, doch so Sag mal da! Mama ist ich glaube ich kann nicht speichern da ah, kam schon genau hier wo der speicherpunkt war wir auf den Arm nehmen will die parts gar nicht mehr so lang machen nicht so selten aufnehmen ich kann wahrscheinlich auch nicht raus ne er kommt schon direkt hier. wieder jemand der mich begrüßt <lacht> エステリーズやっぱり Wir müssen äh. gerade nicht mehr das zu sagen? Stimme. Stimme. Stimme. da Stimme. Stimme. doch. Stimme. Stimme. お前 ich 分かってんだろ。なんとか言え Ich なら僕もゲストか。 Oh, und jetzt kommt alles raus. Julius! <Sie> <笑> <でも、でも、笑> どこが左だっあれ。<笑> Ja. Ich glaube da kommen wir nicht vorbei. Und wart. Was das für eine Animation? Die das ist und das Jetzt kommen all die Geheimnisse ans Licht. Oh, ja immer mehr Sachen gehen ja unter und drüber. sehr ist gut die Brastia die Brastia どっち旦那。<笑> Ugh, ah, of so ich bin ein bisschen mehr. Ich bin Ich würde ein bisschen Ich Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Ich bin ein Ich so, es war jetzt relativ lang, aber was soll's. Ich würde sagen, wir beenden die Partie und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Tales of Vesperia. Ich danke euch allen herzlich für Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.